Hallo und herzlich willkommen zum Kurzvertrag über das Campus G2 Projekt. Das Projekt hat zum Ziel, einen interaktiven und barrierefreien Lageplan für die Universität zu Köln äh, zu entwickeln, äh, um die äh, Inklusion äh, an der Universität zu fördern, das heißt, die Bedarfe von benachteiligten und beeinträchtigten Personen ähm, ja, zu berücksichtigen. Somit ist das Key Feature dieser Anwendung zum Beispiel ähm, Entwicklung eines barrierefreien Routings ba basierend auf unterschiedlichen ähm, AnwenderInnen-Profilen äh, für unterschiedliche Bedarfe. Äh, der aktuelle Lageplan äh, sieht so aus, also es handelt sich um eine ähm, Google Maps Anwendung, äh, die weitere universitätsspezifische Geoinformationen in Form von Layern äh, der Anwendung hinzufügt, äh, wie zum Beispiel Universitätsgebäude oder auch schon äh, Eingänge inklusive der Klassifikation, ob sie rollstuhlgerecht sind oder nicht. Äh, zusätzliche Informationen wie zum Beispiel den Campus-Familienplan, der auch inklusionsspezifische Informationen enthält, ähm, werden weiterhin in der neuen Anwendung berücksichtigt. Ja, das Projekt läuft seit dem 1.6. des äh, vergangenen Jahres, das heißt, wir sind acht, neun Monate jetzt ähm, unterwegs und das Team ist soweit zusammengefunden und wir starten jetzt so langsam ähm, mit, äh, de, mit der Entwicklung des Projekts. Sie können auf dem Laufenden bleiben über die Entwicklung des Projekts, indem Sie diese Webseite besuchen. Dort werden wir in regelmäßigen Abständen Blogposts zu äh, ja, den Entwicklungen innerhalb des Projekts äh, veröffentlichen. Kurz zur Geschichte des Campus-GIS. Sie fragen sich wahrscheinlich, warum es Campus-GIS 2 heißt. Äh, ganz einfach, es gab schon ein, ein erstes Campus-GIS in der Zeit von 2005 bis 2010, äh, entwickelt von Frau Dr. Ursula Baser in a, im Rahmen ihrer Dissertation. Äh, sie entwickelte ein sehr umfangreiches GIS äh, zu äh, Informationen des gesamten Campus der Universität inklusive detaillierten Informationen zu Barrieren und Bereits in der ersten Version des Campus-GIS war eine, ein Routing, ein barrierefreies Routing innerhalb des Campus möglich. Ja, Das neue Projekt wird auf React.js-Basis entwickelt für die Web-Anwendung und React Native für die Mobile-Anwendung. Das heißt, wir können viel Code in beiden ja, Application-Tiers wiederverwenden. Für die Interaktion und Visualisierung der Geodaten verwenden wir Open Layers, ähm, bzw. das React-Geo als äh, äh, React.js binding zu Open Layers und fürs Routing setzen wir momentan auf die Open-Source-Routing-Machine generell ver verfolgen wir einen sogenannten serverless ansatz das heißt wir äh, möchten den server so schlank wie möglich halten so wenig äh, software zu warten haben wie möglich den Webserver bekommen wir dankenswerterweise komplett gewartet und maintained vom rechenzentrum zur verfügung gestellt ähm, den routing server äh, müssen wir allerdings selber betreiben weil der ist schlecht äh, zu cachen ähm, ja, wir brauchen wirklich nur einen ganz einfachen Webspace mehr oder weniger im Oldschool-Sprech, äh, da wir alle Inhalte, die gesamte node äh, react .js anwendung zu statischen HTML, CSS, äh, JavaScript, JSON und Mediendateien kompilieren mit der Hilfe der React-Static-Bibliothek und können diese Dateien einfach flat auf den äh, Webspace äh, deployen. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt der Anwendung ist 3 d geo äh, Wir haben vor, alle ca. 300 Gebäude der Universität zu Köln in mindestens LOD 3 zu modellieren und diese auch über die Webanwendung äh, einzubinden. Äh, dazu habe ich bereits 2010 meine Diplomarbeit verfasst und ein äh, kurzes conference paper dazu verfasst wenn es interessiert hier also zitiert momentan entwickeln wir eine open source toolchain zur modellierung von der gebäudemodellen wir haben uns auf das city gml format für als datenschema ähm, geeinigt für die visualisierung in der webanwendung gucke ich mir gerade cesium und 3.js an äh, 3d tiles next ist auch sehr interessant zur indoor routing noch kurz äh, ein wort hier ähm, werden wir den Time-of-Arrival-Ansatz implementieren äh, Uns sind alle exakten Positionen der WLAN-Access-Points innerhalb der Universität zu Köln bekannt. Dadurch können wir über die Laufzeitmessung, Signallaufzeitmessung zwischen Mobile Device und, Mobile Access, äh, und den WLAN-Access-Points äh, uns relativ genau auch in, den, in Innenräumen äh, triangulieren. Ähm, ja, damit ist die Zeit auch schon um und äh, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, besuchen Sie gerne äh, unsere Webseite, informieren Sie sich über das Projekt und nehmen Sie gerne Kontakt äh, mit mir bzw. uns auf, um sich über die genannten Technologien äh, ja, auszutauschen. Vielen Dank.